Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wir spielen gerade das ziemlich kontroverseste Level, glaube ich, in COD, wie ich bis jetzt mitbekommen habe. Ich weiß nicht. Aber sonst kriege ich, habe ich bis jetzt noch nicht so viel mitbekommen, dass es Level gab, bei denen diskutiert wurde, deswegen. Ähm, ich glaube, bei der deutschen Version konnte man das Level gar nicht so spielen. Bei allen anderen war es ein bisschen speziell. Halt, man kann auswählen, so wie wir es machen. Man konnte auswählen, aber ich wollte es tatsächlich spielen. Man kann es überspringen. Alter, der hat uns die ganze Zeit durchschaut. Ja gut, hätte ich wusste es gleich fertig, hätte ich vielleicht gewartet, aber das war ein, gutes Folgen, ein guter Folgenstand. Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings, aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war ein Zug voraus. Jetzt hat er tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Hier ist unser Ticket zu Makarov. Wir sind wieder Gary Sanderson, wir jagen Makarov weiterhin über diesen Alex. Wieso genau ist das nicht auffällig, wenn wir ihm so folgen, ehrlich gesagt? Also ich fand das jetzt gerade ziemlich auffällig, wie wir da zufällig auch so schräg gehalten haben und so. Okay, ich muss nachher mal kurz meinen Laptop ein bisschen ruhiger drücken, jetzt geht er ein bisschen ab. Da muss ich rüber. Ich werde keine Zivilisten verletzen wieder, natürlich, wenn es geht. Das war sein Bein. Oh, ich krieg die Folter-Szene nicht. Moment, höre ich da was? Ich glaube nicht, dass wir da was hören. Das wäre jetzt ein cooles Easter Egg gewesen, wenn wir da ein bisschen warten, dass wir da was hören, aber ich glaube nicht. Eine Shotgun habe ich dabei. Die Granny werde ich sicher nicht brauchen. Seht ihr, auch wenn es nicht so schwer ist, muss ich sagen, dass mir das Spiel so sogar noch recht Spaß macht. Auch wenn es auch einfach ist und ich nicht so leicht sterbe. Fast nicht. Verdammt. Tut mir leid, ich wollte nicht töten! Weil ich sterbe ich jetzt gerade zehnmal hintereinander, weil ich das gesagt habe. Aber nee. Auf jeden Fall eben. Es macht schon recht Spaß. Auch wenn es das nicht sollte, vielleicht wegen Mord. Aber hey, es ist ein Spiel, immer noch. Ob man jetzt darüber so diskutieren will oder nicht, es ist ein Spiel. Okay, ich mag die nicht. Hallo. Ähm, Eben, es ist ein Spiel und solange es nur ein Spiel ist, ist alles gut. Wenn jetzt nicht jedes Mal, wenn du hier einen Mexikaner tötest, stirbt einer im echten Leben, dann ist alles top. Ja, genau deswegen bin ich ja weg eigentlich. Ich muss ganz kurz warten, bis ich geheilt habe, ein bisschen. Aber so kann ich ein bisschen Story nachverfolgen und trotzdem ist es nicht so schwer, dass ich 20 mal verrecke und mich wieder über alles aufrege. Einmal sterben, passiert halt. Zweimal sterben auch, gibt's. Passiert ab und zu. Der war zu niedrig. Schalten wir gerade seine gesamte Bande aus? Okay. Gut, na gut, es geht jetzt darum, dass alle denken, die Amerikaner haben hier einen Terroranschlag in Russland gestartet. Das müssen wir natürlich jetzt irgendwie wieder gerade biegen, aber so ist schon recht heftig. Als ob der Typ schon von Anfang an wusste, dass wir nicht dazugehören. Ich glaube, die Mission habe ich mal gespielt, als ich, ähm, es gibt ja noch die Special Force Runden, wo man, ah verdammt, äh, wo man ein bestimmtes Level in einer bestimmten Zeit machen muss. Ich glaube, da war sowas auch dabei. Hier alle Feinde ausschalten in einer Zeit und je nachdem, wie schnell du warst, gibt's halt Gold, Bronze oder Silber. Ich habe sogar schon zwei Zivilisten getroffen. Danke für diesen Kontrollpunkt. Die, die scheißen auf Menschenopfer, natürlich. Seht ihr, ich darf einen Opfer darf ich töten, leider. Auch wenn es nicht so ganz der Plan war. Komm, du noch mal raus. Wow, wow, wow, wow, wow. So, jetzt darfst du noch mal rauskommen ist der tod ich bin glaube ich auf mich allein gestellt uh. kurz nachladen ganz wichtig ja ich bleibe direkt bei meiner shotgun Ich Hunde. Hunde sind nie ein gutes Zeichen. Okay, ich wollte mit der Shotgun schießen aus nächster Nähe und so, ne? Hat er jetzt nachgeladen? Jawohl. Dann lade ich mal kurz meine ACR noch. So, da oben im Fenster. Okay, den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Das war mein Fehler. Hä, halt, der lebt ja noch. Ne, das war ein anderer. Einen schwarzen Sack. Okay, ich muss außen rum. Oder auch nicht? Ich bin. Muss ich da wieder runter? Nein, eigentlich ja. nicht. Ich würde mich ja gerne nicht lang mit der Miliz aufhalten, aber die Miliz hat mich nicht so gerne. Aus dem Liegen kann ich nicht so hochziehen, wie ich gerne würde. Okay, das war zu aggressiv. Ich habe ihn noch nach hinten rennen sehen, verdammt. Zieh runter! Ich habe nach unten gezogen, aber ich glaube, der Rückstoß der Waffe hat gleichzeitig wieder nach oben gezogen. Ah, ich schaff das schon noch. Boah, okay, das ist mühsam. Ja, komm mal, ja. so. so, ich muss vorsichtiger sein, wirklich. Und Reload, da oben ist einer. Ha, ihr seid lustig, geh in Deckung und überrasch den Gegner. Woo! Wo schießen der auf mich? Ich sehe gar, gar keinen, der auf mich schießen könnte hier. Da oben. Ich hab den... Ich hab den zuerst gemistet! Ey, verdammter Hurenbock! Ja, halt die Fresse, du Scheißteil! So, fick dich! Hallo. Wie oft muss ich R3 drücken, dass er den Typen erschlägt. Dankeschön. Drecksspiel, ernsthaft. Seht ihr, ich kann drücken, er messert. Aber er messert nicht. Meine Gegner, die 2 mm vor mir stehen. Ist mir jetzt egal, ich warte bis der rauskommt. bringt den nichts auf die Distanz. Möchte ich nicht ein. Ich So, ich mache das diesmal. So, vielleicht klappt das ja besser, ich weiß es nicht. What the fuck? Da war keine Granate. Ja, ich mache das jetzt nicht alles nochmal mit euch. So, also ich werde mir kurz aufschreiben, dass ich da schneiden muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das endlich geschafft habe, den Scheiß. Hau ab. Also dann, bis gleich. So, anscheinend ist es das wert, weil ich habe zum ersten Mal hier stehen gehabt, dass ein Speicherpunkt ist und tatsächlich habe ich hier jetzt gespeichert, also ein Kontrollpunkt besser gesagt. Und das war anscheinend echt was wert, weil ich bin hier gespawnt und nicht unten wieder. Ich probier's ja. Er kennt das Gebiet gut, aber wir können ihn einkesseln. Nicht nachlassen. Los, los. Er ist über den Taun. Ich bin dran! Ich gehe links. So, hier habe ich Ruhe. Oder zumindest die bessere Übersicht gerade. Kurz nachladen. Runter. Und da oben steht einer. Der ist weg. So, ich gehe jetzt mal hier rein. What the fuck? Fick dich! Hier ist sonst niemand. Und hier müsste eigentlich auch Ruhe sein jetzt. Dankeschön. Tip top. Ja, ist ja gut. Geh um die Ecke. Ich glaube, hier habe ich endlich aufgeräumt. Deswegen Kontrollpunkt. Gut hakt's bei dir? Raketenwerfer? Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Ja, ich hab den gesehen, keine Sorge. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da weiter hoch? So einfach wird es wohl nicht. Ähm Sorry, da habe ich mich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt... Gerade hart nicht gecheckt, was abgeht wegen der komischen Leiche. Fuck. Mundler. Was war hier? Hier war eine Waffe, ich weiß, danke. Achso, ich ziehe. Ich muss im Rotpunkt. Ich habe in im Kreis gesch gezielt. Das war natürlich zu hoch dann. Kann ich hier die Shotgun nehmen noch kurz? Zum Beispiel für dich. Okay, das hat sogar hingehauen. Ich krieg echt die Krise hier, mein Gott. Die leben da oben wieder, also Granate rauf, fertig. Hier ist niemand, okay, warten. Jetzt räume mich hier oben den Rest noch weg, wenn es noch nötig ist. Nicht nötig, sehr gut. Weiter geht's. Was hast du? Nix. Ich weiß, da hinten lebt noch einer. Tja. das war einer auf dem dach oben nachladen, die AK nachladen und dann darüber rennen kurz zum eventuellen Muni mitnehmen, die sie haben. Gut, da ist keiner mehr. Okay, ich sehe ihn da oben. Eigentlich sollte ich beenden langsam, obwohl ich drei Minuten rausnehme und los. Scheiße. Okay, wir hören noch ganz kurz die Story an und dann sind die gleich fertig. Sand Bravo, wir sehen 70 Feinde in ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. Sand, bravo. Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist Freistation. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Sie sind überall! Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Wie sollen sind Sie durchgekommen? Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley, 1. Bataillon, 75. Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2.1. Hören Sie mich? Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit. Wolverines. Und wir finden nächstes Mal raus, was das Ganze zu tun hat. Mit diesen ganzen Angriffen. Ich bin selber gespannt, nehmt mich wunder. Äh, die Mission war jetzt gerade ein bisschen scheiße, weil ich die ganze gestorben bin, aber naja, war auch mühsam. Aber wie gesagt, ich bin nicht so gut und ich habe eh nicht die Übersicht, wenn da 20.000 Leute rum sind und ich bin mir gar nicht mehr gewöhnt, mit der PS3 zu spielen. Aber das sind alles Ausreden, denn ich bin auch gar nicht gut in COD. <lacht> also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian Alles. Po. Mein Name ist Adon, Alles. mit Zucker. Cheerio!